Ich weiß, was ihr euch gerade denkt. Oh cool, ein weiterer mike Bieser Adventskalender, Trademark. Aber ich muss euch da leider enttäuschen, denn dieses Jahr mache ich mal etwas anderes. Hiermit präsentiere ich euch den mike Bieser Adventskranz 2022. Trademark? In diesem Adventskranz habe ich vor, eure Wünsche in Erfüllung zu bringen, statt einfach nur das gleiche Konzept vom letzten Jahr zu recyceln. That's right, Baby. Ich werde Celeste weiter und Maybe zu Ende spielen. Gänge geschehen, Max. Ich werde endlich eins der Adventskalender-Videos, die im letzten Jahr gefehlt haben, hochladen. Doch das ist noch nicht genug. Für die, die trotzdem unbedingt noch ein paar geschnittene Videos haben wollen. I gotcha, fam. Ich werde vier geschnittene Videos neben den geschnittenen Videos, die ich sowieso hochladen würde. Ja, hochladen, Leute. Außerdem bekommt ihr noch genügend Let's Play-Videos. Damit sollte ich jetzt was für jeden haben und jeden einzelnen von euch zufriedenstellen können wann kann mein Fortnite! Ist, ist ja gut, ist ja gut! Ich weiß, es ist unmöglich, jeden einzelnen von euch zufrieden zu stellen, aber ich denke, die meisten sollten mit diesem Konzept zufrieden sein. Ob ich das mache, weil ich zu so faul bin, zwölf geschnittene Videos zu machen? Was? Wie meinst du, das? Advent war schon? Warum ich das erste Adventskranzvideo nicht schon letzten Sonntag hochgeladen habe? Äh, ich hab's vergessen? Naja, ja, schon gut, ich verstehe schon, ey Finger weg! Ähm, ja, um es kurz zu halten, die Adventskranz-Videos kommen am zweiten, dritten, vierten und fünften Advent. also kein Weihnachten verpennen und euch die Videos reinziehen. Falls ihr also zufällig Zeitreisender seid und euch die Videos in der Zukunft irgendwann anschaut, klickt hier irgendwo auf dem Bildschirm auf die Playlist und schaut euch alle Videos hintereinander an binge -watched all meine Videos. Ich weiß, du willst das. Okay, bye.